und willkommen mein Name ist die Golpe und ich will euch zurück zu Let's Play so was Smash Bros Ultimate klassisch ja was war das machen äh, ich glaube ich weiß auch schon genau wen ich spielen werde äh, wo sind die da einen habe ich gefunden und äh, da okay habe ich beide noch nicht gemacht Gut, wir fangen an mit tun Link weil warum denn nicht ne? tolle teamwork und ihr habt ja schon den titel gelesen also wisst ihr schon wer als nächstes kommt also ja wir starten mit ein ticket natürlich weil bessere belohnung gut ähm. Tode teamwork oh gott äh. sind die charakter aus diesem ein spiel sports glaube ich ja das wäre vielleicht ein guter zeitpunkt mal zu sagen ich habe noch nie ein zelda spiel gespielt außer vielleicht ich glaube ich habe mal bin ich cape irgendwie angefangen aber dann kam ich irgendwann nicht weiter also ich kam wortwörtlich nicht weiter normalerweise nach einer zeit irgendwie bleibe ich bleibe nicht dauerhaft irgendwo bei spielen stecken irgendwie und ja bei dem spiel habe ich echt versucht weiterzukommen, aber ich habe es nicht geschafft. Und ja, das ist ein bisschen doof. Und ja, war für ein Game waren Advance, glaube ich, das Spiel. da war ein einziger Zelda-Spiel, das ich je gespielt habe. Ich glaube, da ist nicht so eine gute Repräsentation irgendwie von oh. von irgendwelchen Zelda-Spielen. Normalerweise, wenn man hier an Zelda denkt, denkt man mehr so an Warum kriege ich hier wieder niemanden gekillt? Weil irgendwie so ein Legend of Zelda-Ding denkt, denkt, dann so also erste, was irgendwie kommt, es irgendwie auch Karina auf Time. Ne? Dazu, so, das ist so das Spiel, was viele so unter das Zelda-Spiel hier verstehen und ja, das war so nervig hier. Ey die kombination von level und so viel charaktere gesagt mir nicht das geht den ganzen ganze zeit so Boah. ich dachte wir würden es ein bisschen einfacher haben mit tun link weil mir ist aufgefallen ähm, link hat sich ja sehr viel verändert ich Bin ein link main so ein bisschen und äh, eigentlich schon eher sehr viel aber link hat sich ja ein bisschen verändert in diesem spiel also der hat nicht mehr so eine kette zum greifen was tun link immer noch hat äh, die bomben sind jetzt ferngezündet anstatt irgendwie auf äh, kontakt zu explodieren was bei tun link immer noch der fall ist und verstehe was ich meine irgendwie man hat nicht mehr diesen wirbel mit einem normalen Link. Aber man hat immer noch den normalen boomerang mit tun link also ja irgendwie ist tun link jetzt mehr link als link eigentlich ist und glaube ich muss äh, über zu tun links switchen und irgendwie weiß nicht, normaler link das die kette und also was weg ist das ist schon ein bisschen nervig finde ich naja ja, ich hätte äh. habe ich viel junger link zu spielen ist junger link kommt ja aus meiner oh junger link kommt ja aus melee was ich nicht gespielt habe also ich habe es doch gespielt, aber Ich hatte nie eine GameCube, alle meine Freunde damals hatten immer eine GameCube und oh Gott. Immer wenn ich irgendwie die besucht habe, habe ich halt Smash Bros gespielt. Und da kenne ich auch die ganzen Charaktere wie Pichu und youtube äh, na, Kam ja alle aus Melee vorher. und ja selber war auch mit n 64 super smash bros ja, in n64 und ja habe immer bei kollegen da gespielt will ich eine nintendo Wii gehabt habe wo ich dann ja brawl geholt habe äh, ja super smash bros brawl. Ja, welcher war welcher schon mal der echte jetzt natürlich würde ich dann mitnehmen eingezogen aber der ist echte ich habe ihn sogar erwischt er hat immer noch diese ultimate stimmt auch schwester war völlig. Also ja, ab der Nintendo Wii habe ich mehr oder weniger alles Smash Bros Teile gespielt, weil ich hatte halt die Konsolen zu diesem Zeitpunkt. auch glaube ich noch so weitergehen. Oh Gott, da ist 8 gegen acht, ne? Vier äh, 4 gegen vier 4, meine ich. Ugh. Hätten. ich hoffe die ganzen tun links helfen mir auch hier im Bosskampf. da wäre episch so 4 4 gegen 2 da könnte ich mir so vorstellen boah, mitten gegen den bildschirm Wenn das spaß machen würde sogar noch meine bombe glaube ich aufgenommen ja da wollte ich auch noch sagen ich weiß noch nicht was ja ich habe noch man Master. Da habe ich mal gespielt so ein bisschen oh gott so ist eine elfer trophäe ich dachte jetzt kann ich ultimate aus ich glaube ich habe mal äh, The Legend of Zelda: majors mess gespielt. Und ich fand das Spiel so creepy. Ähm, ich habe es nicht weit gespielt. Ich war noch in der ersten Stadt oder irgendwie alter oder irgendwie so was. Und ja, was ich da gesehen habe, war nicht so mein Geschmack. Und ja, ich habe als Kind gespielt. Also ein Kollege von mir hatte mir mal großzügigerweise zu meinem Geburtstag seine Nintendo 64 ausgeliehen und natürlich da ein paar Sachen gespielt, so wie Mario Kart und so weiter. dann auch mal majoras Max eine Chance gegeben und <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, das hat mich so irgendwie verschreckt vor den Zelda-Spielen. Keine Ahnung. Das Spiel beginnt irgendwie und man wird irgendwie in so ein so ein halb Mensch, halb Baum irgendwie verwandelt sie mal googeln irgendwie ich glaube äh, deko link oder so heißt das dann ja das sah schon gruselig aus und war man halt in so einem dunklen wald nachdem man aus diesem wald rauskommt Autsch. und dann kommt man dann als nächstes man trifft dann diesen komischen maskenhändler und der sah schon creepy genug aus Er hat die ganze zeit so ein, so ein rape grinsen irgendwie auf im Gesicht und, ja, denkst du okay, denn da war alles ziemlich gruselig und dann gehst du raus, siehst du so die Stadt, dann guckst in den Himmel und siehst einen riesigen Mond, der irgendwie so eine verstörende Fratze zieht und halt, weiß ich nicht, in ein paar Tagen dann auf die Erde knallt. Also, das ist ganz schön verstörendes Zeug hier so für den kleinen, den kleinen Danier um in Alter von was weiß ich sehen irgendwie so was was weiß ich wie alt ich da war jung jedenfalls und ich war ja damals so ein Schisser ich bin immer noch so ein Schisser übrigens aber war ganz schön eine ganz schön Zumutung was da geboten bekommen hast und ich glaube das hat mich so ein bisschen abgeschreckt in so zukünftigen zelda spiel <lacht> das war schon ganz schön ein bisschen hart und ja also nicht oh gerne ja okay das macht eigentlich sinn oh gott wie soll ich denn den schon wieder erreichen er muss den sein blöden dass erste boss gegen ich hier gekämpft habe oder ja, toll die werden natürlich sehr gut helfen muss über den Oberspringen, geht da. Geht weg ihr Typen. Aber bitte sagt mir, der geht nur auf mich, ne? Macht den fertig. Oder <lacht> wie voll Bock, ey. mit so mehreren Leuten. Also war jetzt sind alle weg. Was? Der Angriff war vorbei und ich wurde dann betäubt. Kann tun irgendwie höher springen? Ich meine, ich bin, ich habe doch versucht, wie ein Blöder, dem mit Link hier drüber zu springen. Hat nicht funktioniert. noch, ja. So, komm mal hier genau Boah, jetzt kommt noch mal Boah, ich will dass du in der mitte bleibst Und wenn ich dann da wieder drin dann bin ich doch viel zu nah an der ecke wieder dran Das meine ich ja und daneben vorbei rollen Das funktioniert immer zur hälfte der zeit nicht also ja ist besser dran Boom. War erster Versuch, geil. Macht der Angriff. Macht dieser Taunt eigentlich Schaden? sowie Luigis. Einer Taunt. Gut gemacht. Irgendwie gut daraus zu Punkt ja, 7.5, ja. Kann man mit leben glaube ich. Haben wir erledigt jetzt machen wir den zweiten link den dritten link dann haben wir schon mal alle Hauptcharaktere von zelda doch noch kennendorf irgendwann mal irgendwo reinschieben irgendeiner bösewicht oder was weiß ich unser ja themenbasiert basiert sein das hier ist hier die link runde kennendorf nicht rein. Wir haben gerade gesehen. Ja, wir haben einmal erst gegen großen Gennendorf gekämpft, dann haben wir gegen Gennen gekämpft. Keine Ahnung. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mal so ein bisschen was über Gennendorf so im Wikipedia nachgeguckt und irgendwie merkwürdig. Also was ich, was ich verstanden habe: kennen ist irgendwie also Gennendorf ist irgendwie geht einmal Gennen, da ist diese Schweineform, diese Schweinegesichtsform irgendwie das ist irgendwie immer so eine Verwandlung von Gennendorf, glaube ich. Und ja, weil ich im auf Wikipedia gelesen habe, jedenfalls ist äh, Gennendorf ist irgendwie der König oder der Herrscher von irgendeinem Volk, was ähm, nur aus weiblichen Personen, glaube ich, besteht. Weil nur aus weiblichen Kriegern oder irgendwie so Und ja, äh, was mir das sagt, ist, dass dorf also ein harem hat. Und ja, komisch. gerudo heißen die, glaube ich. Irgendwie so ein Volk, der in der Wüste lebt oder irgendwie so was, ich da verstanden habe also jetzt die ganzen hart zelda fans und sagen wir natürlich jetzt schon wieder was aber na, der da eigentlich also so ist das was ich verstanden habe was ich da gelesen habe was ich mir da so zusammengesucht habe und ja jetzt kriege ich irgendwie nicht mehr aus dem kopf dass irgendwie genendorf irgendwie die ganzen haare Mann ich weiß ja nicht ob das irgendwie in jedem spiel ist oder ob das ein spiel ist ich glaube auf kommt irgendwie nicht in jedem spiel vor so wie link oder zelda ja. aber das ist so da hat ich ne? herausgefunden so. belohnungen tun link gordo elektroball alle ohne da kann wie viel geld wir kriegen ist das nicht schön ich weiß gar nicht wie viel mehr wir bekommen ich wir kriegen auf jeden fall doppelte anzahl an geister ne? glaube ich ja, Tunneling kann man erledigt jetzt machen wir junger link jung ja das geht schon so also, wie aussieht werden wir aber alle tickets hier verballert haben also weitergeht ich kriege auch keine neue oder wenn ich eins einsetze hatte man in heiro feuer also noch aber oh, wir wollte die eigentlich jetzt nur damit ich das so richtig verstanden ab habe wir haben einmal Link Link ist ja gut Link ist halt ja die erwachsene Form von Link ne den meisten Spielen vorkommt junger Link kam glaube ich in ocarina of time und das spiel beginnt irgendwie mit link als er noch jung war also in dieser form der wird dann irgendwann erwachsen ich habe ich irgendwie gedacht irgendwie in jedem einzelnen spiel ist link erst jung und wird dann erwachsen aber ocarina of time nehme ich mal an hat wohl irgendwie was damit zu tun hat link irgendwie erst erwachsen werden ich glaube in so sachen wie in dem neuesten spiel hier breath of the wild äh, twilight princess und also was so ich alles irgendwie mal so schon weiß ich nicht so let's play so ein bisschen reingeschnuppert habe weil ich weil ich weiß ich werde diese spiele nie spielen da gucke ich mir lieber irgendwie bei jemand anderen an ich weiß nicht Leck mich ab ich habe nur so begrenzte informationen zu allen spielen so ein ganz kleines bisschen also ich weiß zum beispiel bei majors mass kannst du irgendwie die form wechseln dem verschiedene masken aufsetzt karina so, auf time muss halt nur karina spielen kannst du irgendwie zeit manipulieren glaube ich ich glaube kannst auch in majors max ne? weil er diesen mond aufhalten muss der irgendwie auf die erde knallt Twilight Princess ist, glaube ich, er am Anfang des Spiels irgendwie in Wolf verwandelt oder so. Also ein Spiel, wo mit nachher kommt hier diese eine Assist-Trophy, der mit ihren Haaren einfängt, wegschleudert. Dann ist ja noch Skyward Sword, da habe ich mir auch so ein bisschen wat und guckst, es halt da gibt es irgendwie so himmelsinseln oder irgendwie so was spät im himmel irgendwie so was keine ahnung ich habe begrenzt ich habe begrenztes wissen von vielen dingen ah, da bist du ja frank der human frank the human boy oder oh, you almost know my name <lacht> Ich habe ein begrenztes Wissen von vielen Sachen. Da ja, weiß jemand von wo ist Oh, der Mond. Mysterious as the dark side of the moon. Sehr gut. Na ja, schön. Falls ihr übrigens überhaupt keine Ahnung gehabt habt, womit ich geredet habe, als ich gesagt habe man den mond aufhalten muss dann auf die erde knallte ja das war der, das war dieser mond da ist der mond den man irgendwie sieht sobald man irgendwie äh, zum ersten mal in diese stadt hier landet im major und man guckt nach oben dann sieht man dieses teil der auf einen unterstaat und hat sich äh, ganz ganz langsam irgendwie auf einen zu bewegt ich glaube, man hat irgendwie so drei Tage Zeit oder so und er ist natürlich nicht in Echtzeit oder so, aber ich weiß nicht. Boah. Also drei Tage sind so ein paar Stunden als Ich glaube, so weiß ich, so also wortwörtlich irgendwie so. Keine Ahnung, ein paar Stunden, drei, vier Stunden oder so war das dann. Kommt der Mond irgendwann auf die Erde geknallt und das Game Over? Zelda Main, äh, Link Main. Hat verdammt, der hat es neu reingeschafft. So, jetzt kriege ich genauso, wie du mich gerade gekettet. hast. Ah. Der Junge ist auch nicht schlecht. Und das ist der echte Link. Link aus Pennsylvania. du idiot oder oh. Oh, ja, auch eine kette wo ist deine kette link steht du etwa nicht auf ketten Oh, ist da wieder der mond dieser Pisser! Oh. weg ist oh. der dark side of the moon. ich sehe halt übrigens auf englisch weil, weil ich äh, die deutsche version nicht auswendig kenne ist hier ich glaube irgendwie mysterious so gleich wie der mond mit Twilight Princess Let's Play angesehen habe. Play hat immer mit einer, immer wenn mit irgendwie gesprochen hat, hat irgendwie so. Hey, mal, hey, hey, hey. Hat irgendwie so ein ist oder irgendwie so was. Ja, immer so gesagt. Midna. Äh, ja, was ich wo der Song herkommt. The Moon äh, Mulan. Äh, wie heißt das wieder mal? mache einen mann aus dir oder jeder hier wird zum mann irgendwie so sowas oder sei ein mann ich glaube sei ein mann ist richtig ja die deutsche Version. version ich habe da die ganze zeit nur in englisch gesungen weil ich die deutsche version nicht auswendig kann ich weiß es endet mit sogleich wie der mond Mysterie ist so so wie der Mond. Geheimnisvoll. Geheimnisvoll. So gleich so wie der Mond. Okay, muss ich mir merken. Und schon wieder kennen. Also wenn ich nächstes Mal diesen Mond beschwöre, dann. dann auf Deutsch. Hoffentlich. Oh Gott. jetzt muss ich den ganz allein schwächten Äh, ist so nervig war sehr gut für den gesehen Ich kaum gesehen. Oh, oh. Ah, oh, komm schon. Ich hatte nur 41 und er lief so gut die ganze Zeit. Oh, das ist Bullcrap. sich nicht. als ja, äh, Jetzt gucke schon wieder irgendwie auf so sechs Punkt irgendwas rum, ne? Am Ende. Boah, Junge. Boah, ehrlich. Ja, ich, ich bin nicht mal so schwer an den vorbeizukommen. So mal mit dem Milch. Das war schlecht. Seine kill hätte jetzt nicht sein müssen, finde ich. Also, na Gott. Das heißt, je niedriger der Rang natürlich ist, desto weniger Belohnung kriegen wir. Nehme ich an. Ich immer, ich habe immer noch keinen Level drei Geist hier bekommen in letzter Zeit. Nur einmal glaube ich. Und das war ich habe schon wieder vergessen welche charaktere ich davor wieder pitch mit pitch hatte ich irgendwie weiß ich nicht sieben punkt oder acht punkt 8 punkt 9 hatte ich Ne, ja also ich muss schon einen guten rang erreichen wenn ich meine tickets hier benutze natürlich wenn ich meine tickets benutze kriege ich natürlich sorry nicht beschissen daran da wer früher auch noch gedacht hat zelda irgendwie der namen von dem Hauptcharakter ist genau so in war wo ich wirklich gar nichts über legend of zelda gewusst habe Ja, irgendwie selber hat er immer so eine kleine Nebenrolle eigentlich nur, ne? Weil Link macht doch hier die ganze Arbeit. Und es hat dann die Legend of Zelda, der macht hier die ganzen Legenden. er ist so die Definition eines Helden, ne? The Legend of Link. Ich nehme an, der klingt besser nicht robin williams irgendwie seine tochter Zelda genannt ja nee. und zwar wegen der legend of Zelda mit der und glaube ich den seiner tochter beide nee, geht ja nicht doch da kann er nicht ein fan gewesen sein hat sich dann so benannt wurde geboren mit dem namen da klingt immer noch besser als dovakin aber wie ein Kind, weil ich bin fester, die mache von Skyrim und Skyrim kommt ja auch der Dover -Team vor, also Drachenblut und irgendwie ja, irgendwie eine die wollten, irgendwie, dass irgendjemand da draußen sein Kind Dover -Kin nennt und ja, <lacht> äh, wer das macht, der bekommt auf Lebensdauer irgendwie die Spiele von Befester irgendwie muss eine sehr harte schulzeit sein da war schon lee ja den hatte ich schon wieder auf lade der wahlwort so hat ich krieg nicht meine drei sterne dinger aber ist eigentlich egal ob sich gekauft genügend geld oder gp oder also was um 15.000 habe ich immer noch nicht anernt Baumeister Mario cool Wer ist er Loki der Sohn von tor nee. doch nee, nicht Thor äh, Schlange ja der Sohn von irgendeinem Gott ich glaube Thor war doch irgendwie der Bruder von Okay, oder? Weil ich. Keine Ahnung, egal. Jedenfalls, äh, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Abenteuer. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch mal bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. sei immer nicht so knausrig. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, Sikowski.